jetzt kam der rauch von uns nein genau östlich unten an der hügelkante da wo der einzelne baum zwischen den felsen steht da ist infanterie Nachschub rauf, sagt rechtzeitig Bescheid, dass ich das äh, zeitnah einfliegen kann. Der Rauch ist von den im Osten gemeldeten nahen Bereichen, die zwischen den Hügeln wenn nicht, nicht sichtbar waren. Äh, wenn also Bedarf verstanden, nach da sollte eine unendlich liegen. Ich werde sagt, trotzdem also ich mal eine Granate stehen, kann. Check. Verstanden. Am Minarett haben wir Infanteristen am Boden. M.G. oben ist immer noch sauber Okay, Granatenreichweite reicht nicht aus, da brauchen wir einen Launcher für Distanz Hallo? 50 m okay. huh. Hinter die Kuppe, oder wo? Ja, ja ziemlich genau, da war der Rauch Der Feind war dahinter hinter dem Baum Das sollte on target gewesen sein Stellung für nächsten Nachschub, Mk 262 Mod 1, Munition Irgendwie hört sich jeder... Jeder nee, Schuss hört sich an. Ja, ja. <lacht> Weil wir alle auf dem Hof stehen <lacht> <lacht> <lacht> Check, ähm, trinkender Bedarf oder geht's noch? Ja. Das ist, das ist da. 1, 2, Ansonsten macht mal einen äh, Überschlag, was ihr noch nicht. braucht Gebt einfach ja, an und dann machen wir erstmal eine ja, Bestellung ja. ja, Da sehe ich nichts Ich auch nicht, aber da ist definitiv... Rot, gut. ihr habt noch gut Munition? Ja, hm. ja, es reicht noch Positiv. Blau, ihr habt auch noch gut Munition? Jo, jawohl. Bernie? Jo. Ich höre ein Fahrzeug sieht östlich. Okay. Ich kann keinen ähm, Sichtkontakt aufbauen. War das ein Fahrzeug oder war das der Kass, der drüber geflogen ist? Ein Fahrzeug. Hörst du es nur immer noch, weil ich hör's nicht Nee, hat aufgehört. Achtung, BTR kommt okay. 307 nicht Ähm, BTR kommt 3207. Okay. Ich gehe mal in Deckung. <lacht> ja. Aus dem Südwesten ja. kommt ein BTR, wird von Kass engaged. Blau, Kass übernimmt. Ach, ihr seid oh, beide klar. auf 100 drauf, gell? Haben gehört, ja. Ist ja, der ist Rot, Frage, seid ihr beide auch auf der 100 mit drauf? Nein, negativ, negativ. Passt, dann werde ich noch Infos weiter relayen. Wollt nur wissen, ob das notwendig ist. BTR ist weg. Also, Becam. Ah, der brennt also halt vor sich hin. JTEC von Bravo. Der rpg zu den sind 450 Meter. Bitte wiederholen. JTEC von Bravo. Ja. Aufklärungsbedarf: ja. Südosten, ja. Fahrzeuggeräusche. 207. 207, ja da war auch der BTR war, da war ein paar Infanterie noch Ja Weißt du, auch Wenn, ich habe den Jetter gebeten, er möge mal den Kass schauen lassen Dort sind keine Fahrgeräusche mehr, wir haben eine BTR dort ausgeschaltet. JTEC negativ, andere Peilung. Nicht Süden bei Rauchwolke, Südosten hinter Felsen und Hügeln. So verstanden, werde nochmal drüber schicken. Kann bei Bedarf grob Rauch in den Sektor feuern. Mann, oh Mann JTK, bravo, komm Hört Bitte den Rauch, ähm, ab, abschießen Nur kein Bock, Somit, mit. Wird Gelb vorbereitet. wird vorbereitet ja, So verstanden Könnte das sein? Oder sind die geflüchtet? Smoke oh ja, out, genau. Gelb Vielleicht gehen die auch weiter und greifen aus Westen an, dann ist halt dann ja. sofort... Boah, das Denk sieht man ja. Das ist zuerst mit anderen ja, Einheit. Ja, Uuu, ein. oh, how convenient! 250 Meter, das kriegt das. doch nicht. Das können es Der einzelne Team ja, im Haus das Balkon hat sich ja, ja nicht mehr gemeldet. Magazin hier neu gepackt. Der Orange noch auf von dir, Bernd? Ja, damit Cass ungefähr weiß, wo wir Aufklärung haben wollen. Okay. Ja, ich hab das war ja das, was du an Fahrzeuggeräuschen gemeldet hast. Bravo von J-Deck, komm. Nein, ich hab's nicht gehört. Mhm. Hört? Kass kann keine ähm, Fahrzeuge ausmachen. Trotzdem danke. Benni, Kass ja, sieht aus der Luft nix. Okay. Also, du hast gesagt, du hörst einen. Ich wollte, dass aufgeklärt wird. Sie haben keinen gesehen. Haben gesagt, den BTR haben sie im Süden ausgeschaltet. Vielleicht hast du den schon sehr früh gehört. Und deswegen habe ich Rauch geworfen, dass ich gesagt habe, ich will in die Richtung Aufklärung haben und nicht in den Süden, wo der BTR war. Das war, was gerade abgelaufen ist. Wenn du möchtest, kannst du auch auf der 100 im Additional Channel zuhören. Dann ist es ein bisschen leichter nachvollziehbar. Ich muss nachladen. Weißt du, wie das geht? Oh, okay. Nein. Du machst dein Funkgerät auf. Äh, komm, okay. Gehst jo. auf den Kanal, der die 100 MHz angezeigt hat. Das ist der Kanal 1. Kontakt, äh, Siehst du C1? Ja. Dann drückst du auf den untere linke Pfeiltaste, dass aus dem C1 ein A1 wird. Nicht. Jo. Und dann gehst du wieder mit der Numpad 4-Taste auf die 130, ja, ganz normal. Laut. Dann hörst du auf no. der 100 mit. Du hast gerade Jana gehört, oder? Ja. ja das genau, das ist, weil du jetzt auf der 100 auch mithörst. Ja, und noch Na, eine, wieder 90. was gelernt. Äh, ein bisschen weiter rechts, meine ich. Der liegt gerade. Ja. Rot, seht ihr das Feuer, das aus eurem Sektor kommt? Alpha bravo. Äh, Rostrad ist Feuerkampf. Alfa, so weit drin. Rot, Kontakte direkt Ost über Hügelkante. 1-0-0. M, Kontakte auf 0-7-0. Unterstützung. MG, verlegen auf Ost-Süd-Ost. Kontakte auf 1-0-0. Bekämpfen Hügelkuppe. MG, verstanden. Grün übernimmt Süden. Jana, lass mal Jahrzehnten Richtung Nordosten aufklären und mit der äh, GAU ein bisschen, wieder äh, spielen. Reload! Merik, wo bist du? Geht's dir gut? Ach, da bist ja, du. Ja, mir geht's gut. Oh, du stehst scheiße. Lass nimm mal die Position in der Kiste, dass du sicher bist. Ja, nice. wir werden hier drin irgendwo. Ja, ja, deswegen solltest du in die Kiste. Du guckst gut, ich mach direkt Süden. Äh, Osten scheint wieder sauber. Check, grün und blau rotieren wieder. Ein Kontakt im Wald. Ja. Danke für die guten Ansagen. Ja, da, ich kann übernehmen. Ähm, genau nee, nee. Bauen Chrissy, jo. das ist der Sektor von grün. Benny, geh da bitte wieder raus. Wir machen wieder Südosten. Ich guck die Leute an, die die RPG abgebrochen haben. Ah, okay. Deswegen passt, passt, passt. Entschuldigung. Dann darfst du gerne weitermachen. Ja, passt soweit, danke. Hier geht's also auch typ. gut. In die Richtung hat immer noch äh, überlebt. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Weitere Kontakte Südwestweite 5 Ah ja, sehen. Oh, den hast du gekriegt, sehr schön. Perfekt. Ähm, warte, neben dem Gebäude... Bernhard, auf dich wird geschossen. Wird es? Ich krieg ich nichts mit. Weißer Rauch 064 hinter Jetzt eingeschlagen, es kann sein, dass du von hinten kommst. JTAC von Bravo. JTAC hört. Kass möge sich bitte im Osten die weißen Rauchnester ansehen. So verstanden. Das ist nicht von uns der Rauch, das ist vom Feind. Auch die ganze Zeit Angst, hatte, ich von Osten umgeknallt werde, ja, weil die das ja. die Hütte, wo sie haben Äh, Mellick, wenn du kurz Zeit hast, müsste ich mal kurz genäht werden Okay. Ja, Johnny, bitte trotzdem deinen Sektor angucken, während du genäht wirst äh, Johnny, bitte deinen Sektor angucken, während du genäht wirst JTEC bitte wiederholen Wir haben, äh, dort wurde gerade engaged, da ist nicht mehr viel am Leben weil wir werden von immer noch beschossen. Ja, ich meine, alles sieht der Flieger auch nicht. Okay. Und einzelne Ziele sind für den nicht lohnend. Ja. Ist nur Geldverschwenderei dann. Und Ressourcen. <lacht> Nochmal der Hydra raus auf die Infanterie oh. mussten. Ja, den kannst du euch sehen. Nein, ah, Busch. Die... Ja, den sehen wir jetzt recht. Kutter wow. nee. getroffen? Da, ja. Oh Gott. JTEC von Bravo. Ähm, wieder äh, aufbauen. JTAG hört? Aufbau. Haben Casualties vom Hydraran erhalten. Nicht schlimm, aber das war friendly fire. So verstanden. <lacht> sah aber geil aus. Ja das hab war eine 74 Meter Entfernung, ne? Come on, du wiederholen? Das war eine Hydra auf 74 Meter Entfernung, das ist ein bisschen arg, ne? So verstanden. Aber ich das getroffen. waren 5 Hydras! <lacht> Und never forget, ich hab getroffen! Ich sag das, das müssen wir schon eine halbe Ewigkeit anhören, wenn man trifft. Nee. Noch einer weiter hinten, sicher. Ja, aber genau. da Kass gerade zuhört, auf die Distanz kriegen wir den Feind noch ganz gut selbst bekämpft. Auf die Distanz dann eher mit der Gaume und durch wenn das mal zu groß wird, der Druck. Steht Chris wieder? Nein. Hat er Puls? Hab ich gerade vergessen zu prüfen, Ach aber hätte ich machen müssen. Kann jemand kurz schnell den Puls prüfen? Weg, mache ich. So, hyd hydrated bin. Dugudak, willst du nicht mal langsam wieder aufstehen? Guck mal, hätte ich es mal eher gesagt. FYI, da. äh, <lacht> <lacht> Kass ist äh, zurückbeordert worden für Refuel. Auf, gut, geht wieder Ach, Hasen, Und Info Casualty <lacht> steht wieder. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist alles dabei. Info, wir haben einen Zivilist im Süden auf der Straße, nähert sich an... Ja, ich gesehen. ...möglicherweise mit Sprengkürtel. Ja, der hat auch irgendwas um, um die Dinger, aber bis jetzt sieht er noch nicht... Unsere so erste Vermutung ist es ein Sprengkürtel, haben wir Feuerfreigabe. Lassen er einen gezielten Schuss setzen. Ähm, ähm, wollt auf ihr auf nicht sich. mal erstmal vertreiben, indem ihr ihn daneben unter Feuer setzt und schaut, wie er darauf reagiert? Äh, warte, das, das findet man ganz schnell raus. MG on Station. Wir wollen aber behalten, rein. dass er sich nicht von irgendeiner anderen Richtung anhält. Verstanden. Ah, der rennt jetzt wohl weg. Ähm, allgemeine Anweisung. Äh, kein Zivilist nähert sich weiter als äh, 50 Meter dem Compound. Alles was darüber hinaus äh, sich uns nähert, was äh, man nicht richtig. Potentieller Bombenträger, 357. Geht auf meine Kappe. Beste. Solche sollen mit Feuer an die Seite erstmal abgeschreckt werden. Und wenn die dann weiterlaufen, dann erschießen. Das ist im Gebäude. Ist, ist im Gebäude. Ist im Ge also erst Warnschüsse daneben setzen. Er ist im Gebäude. Und dann, wenn immer noch weiter, dann ist. effektiv feuern. Kontakt ist bei uns im Gebäude. Boah. Das könnte doch sein, wenn jetzt gleich hier ein Angriff kommt, dass der Zivi versucht sich hier mit dem Bomben. Bei uns im Gebäude halt hier. Ja, nee. Rot, im Gebäude, in dem wir sind. Ja. Rot, dann Auftrag, Treppenhaus nach unten mal durchgehen und sichern. Blau. Guckt mal bitte äh, tendenziell nach Westen, auch, weil wir da auch einen Treppenhausaufgang haben. Ja, alles klar. Äh. Medic, du nimmst den Nord... Ja. Äh, den Südosten. Ich mach den Nordosten. Verstanden. Alle an meinem Team, jedweder Zivilist, der sich jetzt dem Gebäude noch nähert, auf mehr als oder unter 50 Meter, darf direkt mit effektivem Feuer beschossen werden. Wer das ganze Geballer hört und trotzdem noch auf uns zuläuft, der will was von uns. Verstanden. Rot ist jetzt am Erdgeschoss und sichert. Alpha von Bravo. Alpha. Mein Team Rot sichert gerade im Erdgeschoss, weil dort ein vermuteter Selbstmordattentäter rumkreucht. Uh, so verstanden, wir behalten ein Auge auf die Treppe. Bitte deinem Team auch durchgeben, dass da zwei Leute von mir unten rumschleichen. Yeah, positiv. Ich hab's mitbekommen. Die da ja, positiv. Das ist alles okay. OPL. Kontakt im Erdgeschoss nicht auf Ja. Okay. Rot, dann bitte hm. zurückkommen. Oh, Kann Blau auch wieder auf Posten? Nee, erst wenn Rot wieder da das ist. ist. Das gut, ja, ja. ist. Ja. Alles klar. <lacht> äh, Alpha und Bravo ist Erdgeschoss klar. Ihr könnt zumindest niemanden finden. Alles klar. Rot, wie sicher seid ihr, dass der wirklich ins Gebäude gegangen ist? Ich habe ihn verloren, äh, als er unter der Kante vom Balkon verschwunden ist. Wenn er nicht im Gebäude ist, ist er ja, ja, noch Alpha. An Bravo und Lead, mein Team hat vorher einen Selbstmordattentäter bestätigten, Selbstmordattentäter ausgeschaltet. Schön, okay. alles gut. Bernd, wir haben südlich, genau an dem ähm, Gebäude, wo das rote Auto steht, da guckt ähm, uns der Zivilist äh, zu. Ja, ja, das ist uns auch noch aufgefallen. Dieses ist recht verdächtig. Könnte, äh, er könnte eventuell telefonieren oder so. Hm. Blau, nehmen wir bitte mit und einem, der präzise Geben. schießen kann, macht einen Warnschuss an die Seite. So lange, bis er verschwindet. Hey. Na, alles klar. Gebäude mit Balkon besteht. Rot, wo seid denn ihr? Sollte ihr doch wieder hochkommen. Lied bräuchte man Medic. Ich den Eingang noch mal zur Da komm hoch. <lacht> Warnschuss zeigt keine Reaktion. Rot, Rot wieder da. Hat Rot gesagt, benötigt Medic? Ne, das war der SQL. Ja, Gelbes Fahrzeug! Aber Alf ist unter uns. Cool, also rot wieder Osten, Check. blau wieder Süden. Fährt jetzt in Grün Richtung Südosten. West ein für Alpha. Alpha von Bravo. Hört. Meldung, Fahrzeug fährt in euren Sektor von Süden kommend. Wir haben es ins Auge, er äh, dreht ab und fährt wieder nach Westen. Das Fahrzeug? Ja. Das, ah, das sehe ich nicht, das ist ein Baum. Ja, das ist jetzt ist verschwunden Richtung 230 knapp. Ist aber hinter Bäumen. Ja, okay. ja Der Zivi, der steht hier immer noch doof Blau an Lied. Yep. Zivi mit Sprengstoffgürtel steht immer noch Richtung 195 auch. Warnschüsse beeindrucken ihn nicht. Distanz? Circa 300 Meter. Ich schau mal, auf äh, der. Alpha ein Lied, wann voraussichtlich trifft er nach. <lacht> ja, Support auch noch mitgucken kann. Ähm, Bestellung wird eben aufgegeben. Ähm, so verstanden. Gebt mal noch 2 Minuten, dann kann ich euch die Zeit geben. Du bist genäht, dir glaube ich erstmal gleich. Hey, Alpha, ich wieder her. 195 sagt, ich will ihn mal mit eigenen Augen sehen, dass ja, ich das weiß, ist, äh, ja wenn du das Gebäude siehst. Ja, rotes ah, Fahrzeug ja. sehe ich. In spätestens 5 Minuten bekommen wir unseren Resupply. Direkt unten steht hinter dem Haus. Ja, sehr kommt. schön. Hinter dem Haus? Ja, nee, du ja, kannst du ihn eher sehen. Ja, da, da, wo das Holz ist. Da drunter. Ja, das das ja, ah, ja. Oh. oh. Er ist vorhin nahe rangekommen und schon. bis dahin er wieder steht er da. Ja, und guckt doof. Und Bin wieder zurück, hab äh, okay. von einfach jemanden verarztet. So, Nein. gehört, oder? JTAG von Bravo Wir ja, haben einen, äh, vermutlich, entweder ist es ein Hackenschütze äh, oder es ist ein, also halt ein Scharfschütze, oder es ist ein, ähm, Aufklärer des Feindes Wo? Welchen? Von also, wem sprechen wir? Von dem davon? oder von es dem es da? Ist, ja, entweder das, oder das links davon Auf jeden Fall wird immer wieder eine hitze gemeldet von Kassel. Ist das nur eine Jan oder sind es mehrere? Weil wir dachten, der unterhält sich mit jemandem. Es ist eine, die immer wieder äh, bei den Fenstern auftaucht und wieder weggeht. Ja, okay, dann unterhält er sich zumindest nicht mit jemand anders. Da war, glaube ich, eine Mine da unten. Eine Explosion im Osten. War das bei einer eurer Minen? Das war im Nordosten rechts von den Marktständen zwischen den äh, Steinen. Mine gelegt hat mein Team Rot, das die Mine gelegt hat, sagt nicht, dass es eine ihrer Minen war Okay, dann haben wir keine Ahnung, was da gerade runtergekommen ist Also wir haben die Minen alle so gelegt, dass hier irgendwelchen Boden senken oder sowas ist Auf jeden Fall irgendwo, wo man sie nicht direkt von unserer Position aus einsehen kann Check Alpha, und den Front und alles. Äh, Alphen, Lead, kurz Frage, die aufgekommen ist: Wie ist der Stadt und was ist unsere Mission? Oh, bislang heißt äh, weiter aushalten, aber ich äh, fordere mal sit von OPZ Vielen Dank. Äh, sind das Motorgeräusche oder? Das ja. ist sehr wahrscheinlich der Jet. Wow! Äh, Lead, ich vermute einen Mörser am Nordosten. Du meinst Südosten? Nordosten, ich bin mir aber nicht sicher. Mörserabschuss ja. meinst du? Ja, es, es klang wie so ein Plonk, dann kam eine Zeit lang nichts und kurz danach explodiert was. Ja, im Südosten war das. JTEC von Bravo? Ja, JTEC hört. Aufklärungsbedarf, Nordosten, Mörserabschuss vermutet. Johnny, so wie weit Johnny. entfernt? Äh, kann ich nicht sagen, sehr weit auf jeden Fall, solange wie die Kugel unterwegs war. Also nicht in Chicken. Äh, negativ nein. JTAG Zusatzinformation sehr viel weiter als Objective Chicken. Wer hat den Namen Chicken eigentlich vergeben? Ich? Warum? Da gibt's einen Laden, <lacht> der heißt Chicken Okay. Rot, habt ihr wieder einen Abschluss gesehen? <lacht> äh, gesehen überhaupt nicht. Ich hab. Nur sowas gehört, was sich anhörte wie eine Granatkugel, die einen Mörser verlässt. Check. Dann aufmerksam ja, Richtung Zivilist. Nordosten gucken, mal schauen, ob ihr so einen Exhaustplum seht. Der Zivilist äh, bei dem Haus ist wahrscheinlich halt hinterm Haus gelaufen. Äh, Alpha im Lied vermute den Mörser im Westen nach Geräuschen. Ja, weit kann er ja nicht sein. Ja, gut, dass wir auf den Dach haben. <lacht> Ja, da hat der Chef mitgedacht. Fragt sich nur noch, wie lange, wenn es hier gleich ein paar Mörserbeschüsse fliegt. War, wo? Ah. Der Einschlag Norden. Die schließen sich noch ein. Ja. Oder die haben so eine schlimme Streuung. Das kann auch sein. Benny, guckst du bitte Südosten, weil wir wissen immer noch nicht, wo der ist. Mhm. Kann nur präziser werden. Ähm, haltet die Augen offen, allerdings wenn wir den Mörser nicht ausfindig machen können, äh, werden wir uns viel zurückziehen, weil die schießen sich auf uns dann ein und tun jetzt komplett ausräuchern. Ähm, Typ mit äh, einem Fernglas auf 231. Ja, mit also Warnschüssen ausschein... versuchen zu vertreiben. Warnschüsse! Warnschüsse dabei. Verstanden. Warnschüsse nicht auf wenn er keine Waffe hat, dann werden wir ihn nicht erschießen. Ja. Er ist hinter dem Hügel verschwunden. Ja, ich sehe ihn auch aber nicht. Den Arter, hat mir halt im Auge. Ja, bei dem Haus, ja. Wenn ihr ihn nochmal findet, gebt mir Bescheid, dann schmeiße ich ihm eine Unterlauf von Latz. Ja, also Unterlaufrauch. Richtung 2-3-5. Das ist so ein Hügel. Äh, Mörser wurde gefunden. Ja, Katz ist dran. Supi. Mörser wurde von Kass aufgeklärt und der übernimmt das. Äh, Wo? Peilung? 233. Äh, Vor äh, der Straße ist so ein gelber Hügel. Da dahinter muss es sein. Oder er ist hinten links in der Senke verschwunden. Der gelbe Hügel mit den drei äh, Steinen. Ja, zwei rechts, einer links. Äh, der dahinter flakte. Da. Direkt dahinter, 233 weiß. Ja, Auto hab ich gesehen. macht ihr schon, ich lass es mal bleiben. Ja. Eine Frage, wenn der Zivilist bei dem Balkongebäude nochmal sich blicken lässt und hier rauf läuft, soll ich nochmal mal Warnschüsse weglängen oder kann ich direkt drauf schießen dann? Helikopter. Ja, der ist ja noch 200 Meter weg, mach ein paar Warnschüsse und wenn er dann noch weiterläuft, dann mach ihn weg. Ja, Helikopter Fragetyp? Ja, von mir angewiesen. Black Hawk. blended. Blackhawk ist von uns hat SQL angefordert. Verstanden. Wahrscheinlich wird es halbe Das sind sogenannte Beschleunigungslöcher. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, Alpha Bravo Beat weiß, im Osten hinter den Hügeln befinden sich äh, mindestens zwei Menplets, die uns das Leben schwer machen und den Nachschub. Äh, Der Elie ab wurde abgeschossen. <lacht> im Osten hinter den Hügeln mindestens zwei Feininfanteristen, die den Nachschub beschießen sich ebenfalls im Osten bis Südosten befinden schweres maschinenfeuer gehört aus 120 Verstanden. weiter entfernt Fifty heißt, tut euch mit dem was ihr habt bevorraten und tut so gut wie möglich strecken 130 korrigiere ja, an Elemente Le Lead Channel aus Osten wurde auch 50-Beschuss gemeldet, könnte auch das gewesen sein. <lacht> ähm, zusätzlich das, aber ich habe die beiden Raketenabschüsse von Elementfeld gesehen. Ja, na, Kommt zu. Ah. Korrektur war Südosten, ist ein 50 kal was außerhalb von so einem Größer Betis. als 50 Kaliber. Größer? Äh, Nochmal Korrektur, so. noch größer wahrscheinlich Flak. Aber so wie der aussieht, hat er keinen Gürtel um, oder? Nee, hey, ich glaub nicht. Was denn das für Zivilisten? Und halt die Einheimischen. Ähm, Alpha, Bravo, Frage, Hier gibt's ganz billiges Opium. Wink, wink. Genau. One Mike. Können wir den aber mitnehmen? Er kann unseren Leuten noch was zeigen? Hat jemand Bravo <lacht> gefunkt? Äh, Positiv, Lithia, Frage, Supply-Status. Bravo, grün, grün Frage, Bravo, wie lange haltet ihr mit dem, was ihr noch habt durch? Muss ich prüfen Wir wurden gerade gefragt, was ihr meint, ja, wie lange unsere Supplies so so noch klein. reichen, gemessen an dem, wie wir bis jetzt verbraucht haben ähm, Eure Einschätzung? Ihr, wie lange haltet ihr noch durch mit dem, was noch ihr habt? so lange, mit einem MG Ja, bei mir auch, ich bis jetzt, jetzt muss ich noch eine noch nicht so halbe, viertel Stunde locker Keine Ahnung, je nachdem, wie viel, ja. ich auch noch grün Das ja, okay. äh, Check, damit kann ich arbeiten Lied von Bravo. Ja, ja. Munition ja. haben wir genug, würde ich sagen. Und Sani zeug auch noch mal sieht auf, auch noch. Lied, Lied von Bravo. Aus. Ja. Kannst du Lied? Ja. Lied. Schwächstes Glied bezüglich Munition, derzeit MMG, die, noch mal die sagen Lied. sie könnten nochmal so lange durchhalten äh, wie schon gewesen. Äh, check, damit kann ich arbeiten.